assalamu alaikum und hallo, wie geht's euch? Ja, neues Format, Zeit für den Wechsel und Zeit mit Indonesien abzuschließen. Hab schon mittlerweile die Schnauze voll von diesem ganzen Kaschballtheater. Ich war gestern bei Sparta CF2 in Wien. Es war unglaublich. Ja. Nur am Rande, das ist jetzt ungefähr das 26. Video. Ich sitze jetzt seit zwei Stunden vor der Kamera und rede mit der Kamera. Ich bin ein Perfektionist und ich möchte, dass alles wirklich perfekt ist. Klappt nicht immer, aber ich versuche es. Nichtsdestotrotz, großes Lob an die Veranstalter. Die Bude war restlos ausverkauft. Multiversum. Unglaublich. Und es gab ein Hochsicherheitsrisiko-Duell. Weswegen auch? Großes Polizeiaufgebot gewesen ist. Aber es gab keinerlei Zwischenfälle. Nicht einmal einen kleinen, nichts. Ganz im Gegenteil. Die Stimmung war einmalig, großartig, rapid gegen Austria. Die Fans haben ihre Kämpfer vor gepeitscht, die bis ans Äußerste gegangen sind, bis an ihr Limit. Der Kampf Rainer gegen Tupi und dies war eine richtige Schlacht. Als Ausschussstehender wünscht man sich genau solche Kämpfe, wobei Rainer das Duell für sich entscheiden konnte, der Rapid-Holygen. Gratulation und auch Respekt an alle Fans, die die beiden begleitet haben, dass alles so reibungslos verlaufen ist. Das wünscht man sich als Veranstalter als auch als Zuschauer. Ja, Matusic gegen Simsek. Die beiden haben schon einmal gegeneinander gekämpft. Damals war es ein Titelkampf von einer Veranstaltung von Gym23, wo auch der Matusic trainiert, weswegen sich der Simsek um den Sieg bestohlen gefühlt hat. Meiner Meinung nach hat aber damals tatsächlich der Matusic gewonnen. Nichtsdestotrotz hat sich der Simsek das nicht gefallen lassen, hat versucht, auf sozialen Netzwerken als auch auf irgendwelchen Kampfsportveranstaltungen den Matusic live herauszufordern und es gab nie eine Reaktion. Doch irgendwann dürfte es geklappt haben und gestern bei Sparta CF2 haben die beiden wieder einmal genauso gekämpft wie beim ersten Mal. Und es war wieder mal eine sehr knappe Entscheidung. Simsek permanent im Vorwärtsgang, Matusic permanent auf Konto aus. Beide harte Low-Kicks, harte kev niemand rauf-runter. Keiner von beiden hätte, die können zehn Runden lang kämpfen. Die können zehn Runden lang kämpfen und es das, und das würde kein Ergebnis geben. Dieses Mal bekam aber, abermals Matusic, den Sieg zugesprochen. Ich kenne beide persönlich, beide sehr sympathisch, beide sehr bodenständig, aber ich bin dieses mal mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Simsek, wie gesagt, im permanenten Vorratsgang war viel offensiver als Matusic und konnte meiner Meinung nach auch viel mehr Schläge anstellen. Um Simsek hatte meiner Meinung nach auch mehr Treffer als Matusic, Aber ich bin kein Punkterichter, die was direkt am Käfig stehen und jeden Treffer mit ihren Ticker zählen. Aber meine persönliche Meinung ist es, dass Simsek gewonnen hat. Und ich würde mir wünschen, dass es eine Trilogie wird. Sprich, ein drittes Duell noch geben wird zwischen den beiden. Und ich lege beiden Kämpfern nahe euren Stil etwas zu verändern, um die Schwächen des anderen für sich nutzen zu können. Nehmt mir das aber nicht übel, ja? Matusic. Ich respektiere dich so wie du bist. Du bist ein Top-Sportler. Aber diesen Kampf hat meiner Meinung nach der Simsek gewonnen. Karapolut vs. Kultrera. Beton Karapolut vs. Sufian Kultrera. Es gibt keinen authentischeren Mann als Beton Karapolut in ganz Österreich. Der Mann ist so, wie er ist, er verstellt sich auch nicht. Nein, nein. hat sich mittlerweile herausgestellt, dass das Pfefferminztee heißt. Danke an Sufian für die Aufklärung. Ich kenne Bettung Karapulu seit ungefähr 2020. Sehr sympathisch, sehr bodenständig und ein Verrückter. Komplett verrückt, weswegen er auch diesen Kampf angenommen hat gegen Sufian Kultrera, der trotz allem schon Kampfsporterfahrung vorweisen kann und Kuldrevara ist extra von Miami nach Österreich gekommen, hat sich die letzten ein, zwei Wochen auch in Wien vorbereitet im Gym 23 und beide haben eine wirklich stabile Performance abgeliefert. Bin sehr stolz auf Bett und den was ich auch in der Kabine betreut habe und ich bin auch in seiner Ecke gestanden sehr, sehr stolz auf diesen Kampf, so fokussiert, so konzentriert, er hat 15 Kilogramm abgenommen für diesen Kampf und zusätzlich hat er noch zwei Wochen vor dem Kampf sich eine schwere Rittenbrennung zugefügt. Aber Beton ist Beton. Der hat nicht abgesagt, er hat angenommen und weitergekämpft. Er konnte in der ersten Runde ein paar Treffer ansetzen, als auch ein Kultrera, aber... Beton war im Vorteil aufgrund dessen, dass er Sufian in den ersten zwei Runden auf den Boden gebracht hatte, auch wenn keine Aktionen stattgefunden haben, was ich sehr schade finde. Aber Sufian Kultrera ist auch kein Dummkopf, hat Beton fixiert auf den Boden, um ein Wiederaufstehen zu erzwingen. Das wird wohl der Gameplan von dieser Gruppe gewesen sein. So, und. Mitte der dritten Runde war es dann endlich soweit. Beton ging wieder auf Takedown. Sufian setzte an zu einer Guillotine und Beton hat abgeklopft. Somit ging der Sieg an Sufian Kultrera. Respekt an beide Kämpfer. Ich habe einige Wochen vor dem Kampf Sufian Kultrera geschrieben auf Instagram. Ich habe ihn geschrieben, was auch immer zwischen euch beiden stattgefunden hat. Oder stattfindet ich wünsche mir dass ihr beide verletzungsfrei nach dem kampf aus dem käfig marschiert und euch nach dem kampf in die arme fällt und euch respekt zollt. und genauso ist es passiert und das freut mich umso mehr das sieht man das sind wahre sportsmänner und nicht nur irgendwelche seifenblasemacher so dann kommen wir zum letzten kampf islam Tulotow gegen spirk Islam Dulatov ist, glaube ich, jeden ein Begriff mittlerweile in der MMA-Szene und ich bin auch ganz felsenfest überzeugt, dass Islam bei vielen Talentscouts ganz oben auf der Liste steht. Nebenbei modelt er auch noch. Das wird wohl der Grund sein, warum er seine Kämpfe immer so schnell beendet. Über dies hinaus ist er nicht nur talentiert, dieser junge Mann ist auf einem anderen Level. Sein Fight-IQ ist unglaublich. Er fühlt den Kampf. Ich war ebenfalls in der gleichen Kabine wie er. Wir haben uns schon einmal getroffen, da hat er aber nicht gekämpft. Aber sehr bodenständig, ein richtig strammer Achi. Ja, Respekt geht raus an die dulledorf brüder Jeder einzelne von denen, sehr, sehr respektvolle Menschen, richtige Sportsmänner und sie ziehen ihr Ding durch. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Islam... MMA in Deutschland verändern wird und es nur eine Frage der Zeit ist, bis er in der UFC oder anderen hochkarätigen Veranstaltungen kämpfen wird. Er hat gekämpft gegen Spirk. War mir bis dato kein Begriff, kannte ich nicht. Man muss auch dazu erwähnen, der Islam war jetzt sechs Monate ruhig gestellt aufgrund einer Herzmuskelentzündung, und da ist es natürlich naheliegend, dass er sich nicht gleich den erstbesten Champion nimmt zum Kämpfen, sondern auch einen Gegner nimmt, der was nach einer Krankheit auch auf Augenhöhe ist. Und das dürfte der Spirk gewesen sein. Spirk, auch Respekt an den Spirk, ja, dass er sich gegen Islam beweisen möchte. Er hat es versucht, aber als Außenstehender ist es immer leicht zu sagen, ja natürlich, das ist eine geschobene Partie. Nein. Es ist einfach so, dass dieser Islam Dulladov auf einem anderen Level ist. Ja, man könnte schon fast sagen, der ist auf, von einem anderen Planeten. Und egal, wer gegen ihn kämpfen wird, es wird jeder extreme Probleme bekommen gegen ihn. Jetzt kommen wir aber zum hauptsächlichen Thema, nämlich mich persönlich. Ich war ja letztes Jahr auch in einer Herzmuskelentzündung, habe es gewagt, nach drei, vier Monaten in den Boxring zu steigen, weil ich gedacht habe, ja, es geht's wieder. War nicht sehr schlau, hatte danach noch mehr Beschwerden und an den Tag, wo ich dann die Erlaubnis bekommen habe, wieder kämpfen zu dürfen, habe ich einen Anruf und ein Angebot bekommen von Dennis von GMC gegen Alexander Wesner, um den Titel zu kämpfen, was ich natürlich angenommen habe und nach einem Monat Vorbereitung habe ich mich gegen Alexander Wesner gestellt. Ich habe drei Runden lang gegen ihn gekämpft. Es war eine Materialschlacht, so wie ich es versprochen habe und ich habe durch Punkten verloren. Jetzt an dieser Stelle Möchte oder würde ich mir sehr gerne wünschen, ein Rematch zwischen mir und Alexander Wesner, auf welcher Veranstaltung auch immer, aber dass dieses Duell auch gerecht ist, sprich, dass auch ich zwei, drei Monate Vorbereitungszeit habe und nicht nur ein Monat nach sieben Monaten Stillstand. Alexander Wesner, ein sehr sympathischer junger Sportler, wir sprechen die gleiche Sprache, damit meine ich aber nicht Deutsch, ich respektiere ihn, er respektiert mich. Wir finden uns, glaube ich, beide sympathisch. Aber Sport ist Sport. Und ich würde ihm noch einmal gerne auf die 12 geben. Damit wir schauen, wie gut dieser Mann wirklich ist. Gegen, gegen einen Kämpfer. Mit 40 Jahren zu kämpfen, der was sieben Monate Stillstand hat, ist es ein leichtes zu gewinnen. Aber gegen einen Khalid Ott zu kämpfen, der was drei Monate stabile Vorbereitung hat zu kämpfen, dann sieht die Welt gleich anders aus. Deswegen, dies ist eine offizielle Herausforderung. Und ich hoffe, du nimmst sie an, gegen mich zu kämpfen. Noch einmal, wenn nicht, ist auch nicht tragisch, aber ich würde mich sehr freuen darüber. Und dann... Mal schauen, was der Assi noch mal so richtig aushält. Auf diesem Weg wünsche ich euch alles Gute, bleibt stabil und wartet nicht zu lange auf die nächste Serie, denn es geht zack, zack, zack. Na, na. Salam alaikum, tschüssi und baba. Und den kriegen wir tatsächlich hier geboten: jede Menge Action, ein wildes Hin und Her. Oh, oh. geht runter. Kali mit Druck.